Hallo und willkommen auf Football Surplus zur ersten Folge einer etwas speziellen Serie, da wir über die verschiedenen kognitiven Verzerrungen sprechen werden, die man im Fußball finden kann. Beginnen mit denen, die man äh, bei der Analyse eines Spiels äh, finden kann, weshalb die, weshalb die Verwendung von Daten ein, ein wichtiges Thema die in diesem Video sein wird. Aber zunächst noch eine Definition von kognitiven Verzerrungen. Es sind Abweichungen von, vom logischen Denken von unserem Gehirn, die dazu führen, dass wir Informationen auf, ir auf irrationale Weise ver verarbeiten. Das kann immer noch kompliziert tönen, wird aber mit dem Video viel weniger werden, da wir viele Beispiele durchgehen werden. Das erste ist die Autoritätsverzerrung, die darin besteht, dass wir uns einer Meinung anschließen, weil die Person, die sie äußert, äh, äußert, als Intelligent oder sogar als Experte auf dem, auf dem Gebiet gilt. So ließ Pöli, äh, 2012 in Messis, in Messis statistisch erfolgreichstem Jahr äh, verlauten, dass der Argentinier noch nicht besser als Neymar wäre, obwohl dieser noch in Brasilien spielte. Sicherlich hätten wir uns alle über diese Aussage gelacht, wenn, wenn sie nicht von einem der größten Spieler der, der Fußballgeschichte gekommen wäre. Und wenn wir schon von, von, großen Spielern, von großen Spielern sprechen, werden die sind nicht unbedingt zu großen Trainern, denn gerade die Trainer äh, kennen den Fußballer am besten und wissen, welcher Spieler äh, als ein anderer, besser als ein anderer ist. Autorität kann aber auch zu einer anderen Verzerrung führen, nämlich der des Glaubens. Äh, als Beispiel habe ich das Pokalspiel Villanovence Barcelona äh, aus dem Jahr äh, 2015 gewählt, das mit einem Gerechten äh, 0 0 endete. Die Autorität, die Barca repräsentiert, konnte uns tatsächlich äh, dazu bringen, dass das Spiel mit der Überzeugung zu sehen, dass die Mannschaft aus der dritten Liga sehr, äh, sehr stark war, weil es das Spiel ihres Lebens war, wie einige sagen würden. Und da immerhin einige relativ wichtige Spieler aus Barcelona an, äh, an, diesem, also Barcelona -Spieler an diesem Abend aufliefen, konnte man durchaus so sein, das Spiel des damaligen Euro Europameisters nicht als Enttäuschung zu betrachten. Denn obwohl die Katalanen an diesem Abend viele Fehler machten, konnten äh, sich einige leicht, von, von leicht vom besonderen Kontext dieses Spiels äh, blenden lassen. Da es für die Spiele von Villanovence das Spiel ihres Lebens ist, haben sie sich sicher uh, wochenlang darauf vorbereitet, während die Barcelona vielleicht kein Video von Villanovence zur, zur Verfügung hatten. Möglich. Im Fernsehen war zu hören, dass die einheimischen Fans ihre Mannschaft während, die, während der gesamten 90 Minuten lautstark angefeuert haben. Das erklärt also ihre großartige Leistung. Also bez bezüglich des Tons ist das möglich, aber er kann auch im Versehen betont werden, äh, während die Leistung von Villanovence natürlich für ihr, gut, äh, für ihr Niveau gut war. Aber es war in Wirklichkeit eher Barcelona, dass die Räume nicht nutzen konnte, die jedoch oft im lokalen Abwehrblock äh, freigelassen wurden. Eine Schlussfolgerung, die man nicht ziehen kann, wenn die Autorität, die der Name des FC Barcelona darstellt, uns dazu bringt, um uns zu weigen, das, das Spiel zu analysieren, einfach so. Anstatt sich mit den, mit den Geschehnissen auf dem Spielfeld zu, zu beschäftigen, ist, ist es ihm immer viel einfacher, nach anderen Erklärungen zu suchen, die nur einen geringen oder gar keinen Einfluss auf das Geschehen haben, eigentlich. Man muss auch wissen, dass andere Verzerrungen diesen Glauben verstärken, äh, verstärken können, wie zum Beispiel die der illusorischen Korrelation, die eben darin besteht, dass man einen nicht vorhandenen äh, Zusammenhang zwischen zwei Ereignissen wahrnimmt oder übertreibt. Als mildernde Umstände könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass die barça spieler aufgrund der relativ längeren Reise als üblich nach, nach Extremadura wo sie sich sicherlich nicht in einem so luxuriösen Hotel erholen konnten, wie es ihnen normalerweise zur Verfügung steht, körperlich nicht in Form sein konnten. Das ist sicher richtig, rechtfertigt aber nicht die vielen Fehler, die in diesem Spiel gemacht wurden. Äh, während ich persönlich nicht an, an einen an einen äh, Mangel an Motivation glaube, da alle aufgestellten Spieler ein Interesse daran hatten, eine gute Leistung zu zeigen, um in den nächsten Spielen der, äh, mehr Spielzeit zu, zu bekommen. Eben. Diese falsche Sichtweise kann auch durch eine zweite Verzerrung, die, die der Bestätigung, äh, fälschlicherweise verstärkt werden. Denn Informationen, die dieses Mal begründet sind, äh, können wir uns verzehren, indem wir die Informationen bevorzugen, die unsere Gedanken bestätigen. Im, Fall diese, im Falle dieses äh, Pokalspiels wäre die Information, dass das Spielfeld in Villanovence kleiner ist als in großen Stadien, eine Bestätigungsverzerrung, da Barcelona selbst mit ein paar Quadratmetern äh, weniger Platz ein, ein besseres Ergebnis hätte erzielen müssen. Äh, dasselbe, dasselbe gilt für die mögliche Ausrede, dass der Platz schlecht war. Aber noch etwas anderes äh, kann uns täuschen, äh, betrügen und unsere Position und unser Blickwinkel im Stadion oder der der Kamera, wenn, wenn wir das Spiel im Fernsehen sehen. Ähm, ja, wenn wir das Spiel Fernsehen einfach. <lacht> Aber nicht ein Screenshot dieses Spiels. In Villa Novence abgebildet, der nur oben und unten beschnitten ist, aber nicht in der Breite. Sicherlich notwendig wegen der Leichtathletikbahn, die das Spielfeld von, von den Tribünen des Stadions trennt. Verändert aber dieses Zoom, äh, dass man die zehn Feldspieler jeder Mannschaft sehen kann und ganz und so in die Erwartungsverzerrung bringen Auf dem fraglichen Bild scheint der linke Außenverteidiger Barcelonas a priori keine Passlösungen zu haben, da keine zu sehen sind. Dennoch könnten äh, durchaus Mitspieler in der gegnerischen Hälfte es freistehen, aber man hat keine Möglichkeit, dies wahrzunehmen. Es wäre also ein, ein Fehler, aus diesem Bild den Schluss den Schuss zu, zu ziehen, dass Villanovence es geschafft hat, die, die Kante, die Kata, diese katalanische Ballbesitzphase zu stören. Trotz des Zooms äh, wirken die, die Räume dennoch kleiner, vor allem auf der weiter entfernten Seite im. Im Vergleich zu einem Spiel, das beispielsweise in, in Kampenau gefilmt wurde, wo die Kamera viel höher positioniert ist. ist ist auch der Grund, warum manche Trainer ihre Analysten äh, darum bitten, das Spiel möglichst von oben zu beobachten, um Details äh, wahrzunehmen, die vom, vom Spielfeldrand aus, aus weniger offensichtlich werden. Diese Suche nach einem anderen Blink, Blickwinkel findet, man, findet, findet manchmal auch im, im Training statt, wo, wo Drohnen immer häufiger zum Einsatz kommen. Manche Trainer bevorzugen es hingegen, selbst in luftiger Höhe zu sitzen, wie, wie Luis Enrique, der dafür bekannt ist, den Bau, den Bau, den Bau eines, Sturm, nein, eines Turms im Trainingszentrum seiner Mannschaften zu fordern. Die, Inter die Interpretation von Statistiken selbst, äh, selbst von solchen, die als fortgeschritten äh, betrachtet sind, ist ebenfalls von, von dieser Verzerrung betroffen. Ich denke hier insbesondere an den Vergleich äh, der Gesamtzahl der Expected Goals oder XG's, äh, die zwei Mannschaften im Laufe eines Spiels äh, erzielen können. Auf den ersten Blick scheint die Mannschaft die einen Höheren Wert erzielt, den, den Sieg verdient zu haben, da diese Metrik die Gefährlichkeit jedes Schusses auf einer Skala von 0 bis 1 misst. Je höher der Wert eines Schusses, desto mehr Wahrscheinlichkeit hat er ins, ins, Tor, zu gehen, ins Tor zu gehen, eigentlich. Aber um herauszufinden, wäre es objektiv mehr verdient, ein Spiel zu, zu gewinnen, sollte man nicht die Summen dieser Statistik äh, vergleichen, sondern sie untersuchen, indem man versucht, den Verlauf des Spiels zu verstehen. Vielleicht hatte die Mannschaft, die 1-0 die gewonnen hat, deutlich weniger XGs, brauchte aber nicht mehr zu haben, äh, weil sie sehr früh ein, ein Tor erzielt hat und danach in einem tiefen Block, also im tiefen einen tiefen Block verteidigt hat, eine Situation, die eben vielen Gegner äh, Probleme bereitet, vor allem solchen, die keine Spieler haben, die beim Flanken annehmen wirklich gefährlich sind. Es ist also gut vorstellbar, dass die Mannschaft, die <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass die Mannschaft, die verloren hat, eigentlich einen viel höheren Gesamtwert für Expected Goals hat, einfach weil sie ein weil sie Fernschüsse abgegeben hat, die in Wirklichkeit die eigentlich nicht so gefährlich waren. Und das ist nur abgesehen davon, dass der Sieger vielleicht mehrere sehr gefährliche Flanken hatte, die einfach nicht zu einem Schuss führten und somit, einen X und somit zu einem XG-Wert wegen einer Verzögerung von wenigen Millisekunden oder eine Ungenauigkeit von, von nur wenige, wenigen Zentimetern. Um also die Voreingenommenheit in dieser Situation zu bekämpfen, ist es schon besser sich ein Chart der XG des betreffenden Spiels anzusehen. Die, die betreffende Summe wird nach jedem Schuss automatisch aktualisiert und da auch die Tore angezeigt werden kann man dort äh, das Verhalten der beiden Mannschaften in, Abhäng in Abhängigkeit vom, vom Spielstand und der verbleibenden äh, Zeit erahnen. Eine Kombination dieser Grafik mit einem ähnlichen Stabdiagramm, wie es bereits zur Darstellung der Spielkontrolle verwendet wird, wäre übrigens wirklich ideal. Zu diesem Zweck könnte, könnte auch eine XG-Map äh, in interessant sein, die den Ort der Schüsse und deren Wert anzeigt. Letztendlich geht es also darum, nicht nur die, die Expected Goals, sondern alle Statistiken zu interpretieren und dabei zu bewerten, dass es verschiedene Modelle gibt, um die gleiche Metrik zu messen, weil, was zum Beispiel die, die unterschiedlichen XG-Werte äh, erklärt, die man für das gleiche Spiel finden kann. Diese statistischen äh, Modelle und die daraus abgeleiteten Statistiken, äh, wie in diesem Fall die Expected Points, müssen noch weiterentwickelt werden, um an Bedeutung zu gewinnen, insbesondere hier vielleicht durch eine individuelle Anpassung an die Qualität des Spielers und des Torwarts äh, in der jeweiligen äh, Schusssituation. Ein solches Instrument, das dafür sorgen soll, dass unsere Interpretation des Spiels nicht durch das Ergebnis äh, verzerrt wird, muss also selbst sinnvoll eingesetzt und idealerweise mit der Verwendung anderer Metriken kombiniert werden, wobei ich hier äh, insbesondere an die Expected Shred oder XT äh, denke. So, das wäre es äh, schon für mich. Zögere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um sicherzustellen, um sicher zu, st zu stellen, <lacht> dass du die zweite Episode und nämlich die also die zweite Folge nämlich Inhalte